Wenn Lehrlinge zu Lehrern werden und Kinderaugen glänzen, dann hat man wohl alles richtig gemacht. Das zeigt derzeit ein Lehrlingsprojekt vom GreenTech-Unternehmen Salzburger G sehr gut. Die jüngsten Mitarbeiter haben sich in den vergangenen Monaten Nachhaltigkeitsprojekte überlegt, die sie jetzt an Kinder vermitteln. Wir bauen ein Windrad, wenn es da eine pustest, ist, dann wird das über die Stromkabel verbunden zum LED, das löten wir noch zusammen und dann kommt da ein rotes LED raus. Für die Viertklässlerinnen und Viertklässler in der Volksschule Maishofen im Pinsgau ist der Bau der Anlage eine ordentliche Herausforderung. Der schwierigste Teil war für mich, dass mein dass die Mutter dann da und die Kabel nicht davon hängen. Am Anfang war es schon warm, aber nachher mit, wenn man es immer öfter probiert hat, ist es dann schon besser geworden. Das Bauen war recht einfach, aber das Zurschrauben war ein bisschen schwerer. Das ist ganz knifflig, aber da sind die Lehrlinge wirklich mit einem englischen Geduld dabei, erklären das, ähm, helfen wir ein bisschen mit, aber lassen die Kinder es selber ausprobieren, weil um das geht es. Wenn man als Kind das einmal erlebt, wie man sowas zusammenbaut und am Ende in dieses Windrad hineinpustet und das Lamper leicht, dann leuchten auch die Kinderaugen und genau um das geht es uns. Dafür hängen sich die Lehrlinge richtig ins Zeug. Sie verstehen es, die Kinder zu begeistern. Ja, haben wir, glaube ich, einen ganz Netten erwischt Unsere sie so erklären sie ganz gut, ja. Es war einfach das ist schön zu sehen, wie die Lehrlinge aus dem dritten Lehrjahr schon selber die Expertise einbracht haben, diskutiert haben. Wie kann man das mit welchem Schaltkreis machen? Macht man einen Taster oder wir einen Schalter? Viele bei uns auf der Freileitungspartie. so haben wir dann uns die Masten durch, die wir da sind. Und dann haben wir gedacht, ja, dann nur wir braucht Verbraucher wir auch. Und so haben wir so den ganzen Weg vom Windradl bis zum Haus schon. Das Projekt der Salzburger g lehrlinge wird in den nächsten Wochen in zahlreichen Schulen im Bundesland durchgeführt. Die Zusammenarbeit läuft dabei top. Absolut, wirklich. Und das macht uns auch stolz, dass das so gut funktioniert, weil das ist wirklich das erste Mal, dass wir das probieren. Und wenn man wirklich so die Kinder auch sieht, die lächeln, dann haben wir es richtig gemacht.